Herzlich willkommen zurück zum Dialogtag Stärkung für Junges und Digitales Engagement. Wir wollen immer noch darüber sprechen, wie wir also junge Engagierte besser noch ausstatten können, um ins Engagement hineinzukommen. Wir wollen über die Herausforderungen und natürlich auch die Forderungen der jungen Menschen sprechen. Das also schon jetzt mittlerweile im zweiten Teil dieses Tages, dieses Dialogtages. Und wir hatten gerade zuvor drei Workshops, und zwar zu den zentralen Themen des heutigen Tages. Engagement frühzeitig in Bildung und Erziehung integrieren, Engagement junger Menschen stärken und in seiner Vielfalt anerkennen und Diversität im Engagement stärken. Und diese drei Themenbereiche wollen wir auch jetzt nochmal in diesem Panel aufgreifen, Forderungen, Wünsche und Ideen für eine engagierte Gesellschaft. Ich diskutiere mit äh, zwei jungen Engagierten, zum einen Anne-Mike die auch im ersten Workshop mit drin gesessen hat, ähm, also zur frühzeitigen Bildung und Erziehung. Ähm, Abraham Alkatip äh, in Workshop 2. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte mehr zu euch. also Abraham engagiert sich beim Förderprogramm Jugendtakt unter dem Motto mit Code die Welt verbessern. Ähm, er ist ehrenamtlicher Mentor dort und unterstützt entsprechend Jugendliche, also Gesellschaft, probleme anzugehen und äh, zu lösen und das eben mit einem ethischen und sehr zweckmäßigen Umgang mit Code. Er war früher selber Teilnehmender bei JugendHakt und ist, man könnte sagen, im positivsten Sinne hängen geblieben bei JugendHakt und äh, ist heute auch Informatikstudent. Anne Wieke ähm, engagiert sich bei der Jugendfeuerwehr. Ähm, da geht es nicht nur um Brände löschen, wie sie mir schon erzählt hat, sondern eben auch um viele andere Themen wie Umwelt, Klimaschutz, äh, andere jugendpolitische Themen, auch viel Gremienarbeit. Und äh, Annemieke ist Jugendfeuerwehrwartin einer örtlichen Jugendfeuerwehr und engagiert sich im Kreis Jugendfeuerwehrausschuss und ist Referentin bei der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr und macht dort eben Workshops, Seminare ähm, genau für Betreuerinnen. Und eben auch Jugendfeuerwehrwartinnen. Dann außerdem noch eine Vertreterin der Sachverständigenkommission zum deutschen Engagementbericht ist auch wieder bei uns, Professor Dr. Josef Hofmann, die Sie ja heute schon auch kennen, aus dem Programm, die auch im Workshop Diversität mit drin gesessen hat über die Mittagszeit. Und wir haben natürlich noch zwei weitere Gäste: zum einen Elisabeth Kaiser, Mitglied im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement, und auch Michael Scholl, Leitung Medien und Kommunikation beim Deutschen Bundesjugendring. Und damit freue ich mich, dass wir also in diese Runde jetzt eintreten können. Und ich würde vielleicht mit Frau Kaiser erst einmal beginnen wollen. Sie sind ja stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement. Welche Themen sind denn aktuell die, die dort besprochen werden? Weil daraus kann man sicherlich ja auch schon den ein oder anderen Trend auch für unsere Gesellschaft ablesen. Ja, ganz aktuell ist natürlich das Thema, was alle beschäftigt, Corona, auch Thema in diesem Ausschuss, weil man natürlich überlegt, wie können eigentlich Engagierte äh, mit dieser in dieser Pandemie trotzdem engagiert bleiben. Was macht das auch mit den Organisationen und mit den Vereinen und Verbänden? Was macht das mit der Engagementarbeit? Wo kann die Politik helfen, Rahmenbedingungen zu setzen, die diese neue Herausforderung mit sich bringt? Und ähm, gibt es aus diesen Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre vielleicht auch, Beispiele oder auch Erfahrungen, die man für die Zukunft nutzen kann. Vielleicht haben wir auch Chancen, auch aus der Pandemie, ja, was mitzunehmen, was uns auch weiterhin zukünftig hilft. Also gerade mit dem Stichwort Digitalisierung sind wir, glaube ich, alle leidgeprüft, aber eben vielleicht auch innovativ mit dem Thema umgegangen. Und von daher denke ich, gibt es durchaus Potenziale, wo wir ansetzen können. Und sowas wird auch diskutiert, auch im Unterausschuss. Und da wir heute auch beim Dialogtag sind und es soll speziell ja um junge Engagierte gehen, haben denn junge Engagierte auch die Möglichkeit, diesem Unterausschuss mal beizuwohnen oder sich da auch in irgendeiner Form zu beteiligen? In der Regel ist es so, dass der Ausschuss öffentlich tagt, außer es geht um Personal- oder Haushaltsfragen. Und äh, man kann sich anmelden im Ausschusssekretariat. Also es wird ja immer ein bestimmtes Schwerpunktthema besprochen, wenn man denkt, das ist für mich wichtig. Ähm, oder ich finde es spannend, würde gerne meinen Beitrag dazu leisten, weil wir da wirklich auch einen Bedürfnis haben oder einen Hinweis geben möchten, dann kann man sich dort anmelden. Am besten vorher aber auch mit den Fraktionen in Kontakt treten, äh, mit den Mitgliedern des Ausschusses, weil man das unterstützen kann, auch die Teilnahme nochmal und vielleicht auch mal ins Gespräch kommen kann, äh, ob das denn Sinn macht und ob das eine gute Möglichkeit ist, seinen Standpunkt dort vorzubringen und ansonsten, also wie gesagt, die Teilnahme ist möglich und ansonsten äh, kann man natürlich auch die Protokolle und auch die äh, Ausschusssitzung äh, nochmal nachschauen in der Mediathek des Bundestages. Frau Hofmann, für alle, die vielleicht jetzt eben den Vormittag verpasst haben und noch etwas mehr wissen wollen über den dritten Engagementbericht, was sind für Sie die zentralen Thesen oder die zentralen Erkenntnisse, die Sie mitgenommen haben, wenn es um junges und digitales Engagement geht? Oh. Das sind so viele. Passen Sie auf, dass ich jetzt nicht endlos spreche. Also, das Erste ist natürlich, dass dieser Akzent aufs Digitale für die jungen Erwachsenen so gar nicht mehr so wichtig ist, weil er selbst ins alltägliche Handeln übernommen worden ist. Die Unterscheidung zwischen Online- und Offline-Handeln äh, findet man da nicht mehr. Aber was man schon sieht, ist eine große Offenheit, auch mit den digitalen Möglichkeiten zu spielen und neue Kommunikationsformen und auch Kooperationsformen äh, auszuprobieren. Die Bereitschaft, die ist sehr groß. Was die jungen Leute, die wir zu uns zum Gespräch eingeladen haben, selber festgestellt haben, ist, dass sie doch für sich genommen eine sehr homogene Gruppe sind. Wenn man etwa an Fridays for Future denkt, das sind überwiegend Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die sich da engagieren, die kennen sich untereinander auch. Was ganz schön ist, dass irgendwie das Handeln vor Ort und das Handeln über große räumliche Distanzen nahtlos ineinander fließt. Aber dann treffen sich, wenn man jetzt mal von Berlin ausgeht, die Charlottenburgerinnen, aber die Neuköllner treffen, treffen sie nicht. Und das ist das große Problem, dass eben im Engagement die gut Ausgebildeten am stärksten profitieren im Sinne der Erfahrung neuer Selbstwirksamkeit, aber auch weil sie viel lernen und viele Menschen kennenlernen und diejenigen, die einen schwachen Bildungs Bildungshintergrund haben, wenig vertreten sind. Das heißt auch, dass ihre Stimme nicht gehört wird und ihre Perspektive auf das Leben in Deutschland weitgehend ungehört bleibt. Herr Scholl, Sie haben sich natürlich auch den dritten Engagementbericht angeschaut. Wie bewerten Sie denn die Ergebnisse? Also grundsätzlich, äh, glaube ich, äh, kommt äh, der Bericht zu guten Schlüssen, die auch den Jugendverbänden, für die ich ja also auch ein Stück weit hier sprechen kann, ähm ja, die richtigen Punkte benennen, ähm, die fürs Engagement noch notwendig sind. Ne? Dass Infrastrukturen da sein müssen, um sich überhaupt digital engagieren zu können. Dass mhm. es ähm, auch äh, Angebote gibt, die eben nicht nur von, von großen Konzernen abhängig sind, sondern die auch von jungen Menschen selbst entwickelt mhm. werden können. Also JugendHack ist ja äh, mhm. auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich einfach junge Menschen zusammentun, sagen, wir wollen hier was machen, ähm, wir ändern was und ich finde, da sagt der Bericht, ähm, trifft ja die richtigen Aussagen. sondern Das muss unterstützt werden, es müssen diese Strukturen geschaffen werden, mhm. damit äh, das da ist. Weil gerade junge Menschen das ja nicht selber schaffen können. Anders vielleicht als ähm, ältere Engagierte, die dann ins Engagement auch vielleicht ein bisschen von ihrem privaten Geld oder von den Möglichkeiten, die sie haben, mit einbringen, ist es bei jungen Menschen so, dass das Taschengeld halt einfach äh, mhm. erstmal für die eigenen Zwecke da ist und nicht dafür jetzt Engagementstrukturen aufzubauen und ich glaube, dass ähm, da sagt der Bericht die richtigen Dinge. Da, dafür muss die Gesellschaft sorgen. Die Gesellschaft muss ein bisschen dafür sorgen, dass junge Menschen mhm. sich da engagieren können, äh, auch digital engagieren können. Das betrifft natürlich gerade Leute, die auf dem pl äh, flachen Land leben. Ne? Für die ist äh, das digitale Engagement sehr wichtig. weil es Wenn's vor Ort Internet nicht so gibt viel... auf dem Plattenland, das muss man ja auch mal das sagen. Das wollte ich gerade sagen. Ne? Mhm. Einerseits gibt es wenig Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und das Zeitbudget ist auf dem Land auch ein kleineres als in der Stadt, weil man mehr unterwegs ist, mhm. zur Schule und zurück etc. Und gleichzeitig ist hier aber oft Knappheit angesagt, weil das digitale Netz nicht gut ausgebaut ist. Und das ist auch ein Punkt, den wir erwähnen. Was natürlich auch ganz wichtig ist dabei ähm, und darum ging es auch in dem ersten Workshop ist, ähm, wenn wir natürlich Engagement und auch Engagementstrukturen stärken wollen, dann müssen wir auch junge Leute natürlich viel früher eigentlich ins Engagement einbitten, ähm, das attraktiv gestalten so, dass eben auch schon möglichst früh Kinder und Jugendliche ans Engagement herangeführt werden. Ähm, wenn wir jetzt also auf diesen Mittagsworkshop mal zurückgucken, Annemieke, was sind für dich die zentralen Forderungen, die du da mitgenommen hast, ähm, wenn es um eben frühzeitige Integration von Engagement in Bildung oder auch Erziehung geht. Ja, also da spreche ich nicht nur für mich, sondern für den ganzen Ausschuss. Wir waren uns da auch alle ziemlich einig, dass Engagement in der Schule auf jeden Fall mehr Raum finden muss. Das kann sein in den Lehrplänen an sich, aber auch durch ähm, AGs, den Ganztagsunterricht, der ja im Moment immer mehr Einzug in Deutschland findet und auch Wahlpflichtkurse, wie sie ja an manchen Schulen äh, angeboten werden und ähm, das da muss Engagement einfach insgesamt viel mehr eingebunden werden ähm, zudem sollte man den Schülern und Schülerinnen aber auch den Lehrern und Lehrerinnen einmal den Mehrwert den sich Engagement den Engagement darstellt erstmal bewusst machen das kann so viel sein ähm, was die Jugendlichen dann für sich selber mitnehmen aus diesem äh, Engagement sei es Sozialkompetenz sei es sich besser ausdrücken zu können äh, besser zu argumentieren und noch ganz vieles mehr, dass die Jugendlichen einfach selber für ihr ganzes Leben voranbringt, was die Schule mit den im Moment im Unterricht angesiedelten Kernkompetenzen noch gar nicht so gut vermitteln kann, wie es Engagement machen kann. Und was wir eben auch noch angesprochen haben, das hatten Sie eben auch schon angesprochen, dass wir das Engagement für alle mehr zugänglich machen müssen. Und da ist die Schule, die jeder äh, Jugendliche in Deutschland besucht, natürlich ein perfekt geeigneter Ort dafür. Und wart ihr euch in dem Workshop relativ einig, was sozusagen die zentralen Punkte sind oder gab es da auch ein bisschen Streit herum, sozusagen wann man ansetzen muss und wie man ansetzen muss, um ja, das auch besser hinzubekommen? Ja, da hat tatsächlich äh, weitestgehend Einigkeit geherrscht. Also sind sich alle einig, ähm, dass das grundsätzlich in der Schule stattfinden muss, dass man aber auch nicht zu sehr Schule und Engagement ver vermischen muss. Also man sollte die Leute jetzt nicht zwingend verpf also so verpflichten. Das kann äh, quasi Druck auslösen, sich jetzt engagieren zu müssen. Aber es hat schon Einigkeit in den Kernpunkten geherrscht. Mhm. Wenn wir vielleicht mal darauf gucken, wie jetzt so der Status Quo ist, Herr Scholl vielleicht, haben wir so etwas wie eine Kultur des Engagements, also wo das auch eben dazugehört, dass man das tut, oder ist Engagement immer noch so ein Stück weit entweder Zeitverschwendung oder gar Luxus, dass man es sich leisten kann, sich zu engagieren? Nun gucke ich ja mit einer bestimmten Brille auf dieses Engagementfeld und äh, würde eher Zweiteres nehmen. Also ich glaube schon, dass einfach viel Potenzial ist bei jungen Menschen, überhaupt in der Gesellschaft, sich zu engagieren. Ähm, das äh, Problem sind manchmal dann die Räume und ein bisschen regt sich sozusagen Widerspruch, also ich will gar nicht der Gruppe widersprechen zu ihren Erkenntnissen, aber ich finde gerade dieses Koppeln an Schule hat eine gewisse Gefahr. Ich finde dieses die Möglichkeit, die man eigentlich im Engagement außerhalb von Schule hat, die, viel mehr Freiheiten zu wählen, mit was man sich beschäftigen möchte, das, das finde ich immer noch hat einen hohen Wert und also mein Impuls wäre eher zu sagen so, es würde auch reichen, wenn Schule um Mittag Schluss wäre und dann halt eben Räume entstehen für Engagement, die auch selbstbestimmt sind und eben nicht eine große Rahmung haben. Bisher ist, glaube ich, so auch in diesem selbstbestimmten Moment viel Potenzial für junge Menschen. Ich kann halt einfach das tun, was mir Spaß macht. Also bei der Jugendfeier, wenn ich mich da engagieren will, dann gehe ich dahin, hin, dann habe ich da meine Leute, dann ist das der Ort, an dem ich nicht nur eben lösche, sondern indem ich äh, mir über die Welt Gedanken mache, indem ich äh, Impulse setze, was zu verändern. Die Jugendfeuerwehr löscht ja nicht nur, das hab, war ja eben im Statement. Ne? beschäftigen sich mit Diversität, äh, beschäftigen sich mit ganz vielen Fragen, mit Umweltschutz. Äh, oder auch Jugendhakt als Beispiel. Äh, wenn, wenn, es, wenn Schule und Bildung, formale Bildung, so viel Raum und immer mehr Raum einnehmen, ähm, dann muss natürlich zwangsläufig irgendwann in diesem formalen Raum auch Raum für Engagement geschaffen werden. Ich wäre aber eher immer dafür und würde daran appellieren, eher die Räume den Jugendlichen oder uns, uns allen so zu lassen, das zu tun, worauf wir Lust haben im Engagement. Das hat, glaube ich, einen Mehrwert. Aber gleichzeitig, wenn man natürlich möglichst viele junge Menschen erreichen möchte, dann erreicht man die natürlich in der Schule, weil alle sind in der Schule. Kann das nicht der Anknüpfungspunkt erstmal sein, um nur überhaupt das Feld zu eröffnen und den Blick zu öffnen, zu sagen, du kannst von A bis Z das und das alles überhaupt noch machen und dann sozusagen Vereine, Organisationen einladen, um zu zeigen, wie groß das Feld an Möglichkeiten für Engagement ist? Ja, das, also das ist natürlich ein Weg, den man gehen kann, in mir regt sich da der Widerstand schon nach wie vor, weil ich glaube, dass, ähm, das hat einfach ein zu hohes Risiko, dass dann alles nur in diesen formalisierten Kontexten passiert, auch wenn das dann äh, nicht formalisierte Kontexte sind, wenn man nachmittags eine AG hat, aber äh, AGs oder Angebote im schulischen Kontext bleiben im schulischen Kontext, glaube ich, ne? also es ist vor allen Dingen immer an die Instanz gebunden. Ich finde es schön, die Mikrofone gehen schon so zuckend hoch. Ich Gerne. würde mal mit Annemieke anfangen wollen und dann machen wir hier weiter. Genau, die Gedanken haben wir uns tatsächlich auch gemacht, aber wir haben so ein bisschen überlegt, dass das vielleicht auch absolut ein Punkt ist, wo die Schulen anknüpfen müssen, wo man dann halt nicht sagt, es hat immer noch mit Schule zu tun, sondern die Schule oder über die Schule wird organisiert, dass es das eben stattfindet, aber dass nicht mehr der Gedanke da ist, das ist jetzt mehr Schule, sondern es findet Engagement im Rahmen der Schule statt. So. Frau Hofmann und dann äh, Frau Kaiser. Also was wir der Ungleichheitsforschung ja verdanken, ist die Erfahrung, dass Leute, die denken, es macht keinen Unterschied, ob ich mich engagiere oder nicht, erst gar keine Lust haben, sich zu engagieren so eine positive Motivation, was zu tun, hat ja was mit der Erfahrung zu tun, dass man was zu sagen hat. Oder dass die, die man kennt, sich auch engagieren. Und wenn das jetzt nun mal so schulspezifisch ist, dass in, in ähm, Hauptschulen, in Integrationsschulen man niemanden kennt, der sich engagiert, dann gibt es auch keine Vorbilder. Und wie kann man das durchbrechen? Ähm, das ist das Problem. Das heißt, man muss irgendwie das Huhn oder das Ei ähm, erstmal in die Welt setzen. Und insofern ist es da schon gut. Ich verstehe völlig Ihren Punkt, dass das was Freiwilliges sein soll und die Initiative auch stark sein soll. Aber das ist eben gerade in großen Städten so segregiert, dass die Leute einander gar nicht begegnen. Wobei die Freiwillige Feuerwehr, glaube ich, einer der wirklich integrativsten Organisationen ist. Aber die Jugendbewegungen heute, die sind tatsächlich was für Bessergebildete. Frau Kaiser? Ich möchte gerne Frau Hoffmann unterstützen und dem, was sie gesagt hat, auch aus eigener Erfahrung. Weil ich habe mich oft gefragt, warum ich eigentlich in der Schule nicht aktiver war. Also ich habe später dann im Studium angefangen, mich ganz stark zu engagieren. Und da gab es nie so einen Verknüpfungspunkt, dass irgendwie in meinem Umfeld, da waren alle ein Sportverein, aber das ist so für gesellschaftliches Engagement, gab es da gab es da nicht wirklich was. Und es wurde ja gerade gesagt, wenn ich ähm, auch in meiner Schule, in meinem Umfeld Menschen äh, oder Freunde habe, die dann engagiert sind und das dort auch mal zeigen und was sie machen und davon berichten, dann habe ich da vielleicht noch eine ganz andere Perspektive drauf, als wenn ich gar nicht davon erfahre. Und es muss ja auch nicht unbedingt so formalisiert werden. Es kann ja auch in einer Projektwoche, jeder sucht sich mal ein, ein Themenfeld, was er, was er spannend findet oder was sie spannend findet, probiert das mal aus und berichtet darüber. Also das könnte man ja mal so ein bisschen auch kreativ gestalten. Es gibt sicherlich da viele Vorstellungen, aber der Schule an sich diesen Raum dafür zu lassen, weil das ist ja auch mit den Lehrplänen ganz schwierig, überhaupt äh, Zeiten für so außerschulische, also außerlehrplanmäßige Bildung einzuräumen und das auch eben mit Trägern und mit Verbänden, äh, außerschulischen Verbänden, dass die mehr auch in die Schule kommen können, dafür, dass es dafür Zeitpläne gibt. Das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz, um das zu ermöglichen. Sie wollen was ergänzen, Herr Scholl. Ja, und äh, gar nicht jetzt sozusagen auf meiner Position beharren, äh, sondern äh, ich glaube, wenn man sich auf den Weg einlässt, das in, in dem Kontext Schule zu denken und zu diskutieren, dann muss sich allerdings Schule auch bewegen, weil was wir oft diskutieren ist so ja. dieses, es gibt Schule und dann gibt es sozusagen 14 Uhr Schluss und dann gibt es das freiwillige Angebot und dann dürfen die Verbände kommen und dürfen sozusagen ein bisschen was zeigen und dann ist das so eingebettet. Ich glaube, wenn, dann muss man auch... Schule so denken, dass das auch morgens passieren kann, dass das im Unterricht ein Thema ist, weil dann hat man viel mehr die Anknüpfungspunkte und ich glaube, wenn, wenn Schule in ihrem Bildungskontext ein bisschen ausbrechen und nicht eben nur auf Mathe und alles fixiert, sondern anerkennt, dass es eben in diesem Engagement, in dem, wenn ich selber was entwickle, so viel Potenzial steckt, auch zu lernen und sich zu bilden, dann glaube ich, kann man so einen Kompromiss finden. Nur dieses Modell, was immer oft diskutiert wird, ist eben genau das so. Schule bis zwei oder drei und dann öffnet man im schulischen Kontext das Feld für Verbände, die dürfen sich dann anflanschen. Und das ist glaube ich nicht das Konzept, was sein kann, sondern dann muss man so Schule und Engagement von 8 bis 17 Uhr denken, aber eben nicht in so zwei Blöcken, sondern dann muss man es mischen. Das, das, das könnte Erfolg haben in der Tat oder das könnte ein spannendes Moment sein. Mhm. Aber Ham, ich weiß aus dem Gespräch, das wir schon im Vorfeld geführt haben, dass du auch glaubst, ein Problem ist, warum viele junge Menschen nicht ins Engagement finden, dass das Image des Engagements auch irgendwie noch verstaubt ist. Was müsste man da tun oder was glaubst du könnte man tun, um das noch zu verbessern? Ja, auf jeden Fall ganz viel äh, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Sachen wie was wir gerade tun, bis, äh, erzählen davon. Ähm, genau, mit Jugendtag haben wir zum Beispiel ein paar Videos gedreht, die äh, sehr hilfreich waren. Ähm, genau, ähm, die aktuelle Image ist, man kann entweder nichts äh, vorstellen unter Ehrenamt oder ganz schwammige Bilder ähm, oder diese quasi Freiwillige, die irgendwelche äh, Verträge verkaufen, diese Spende, vielleicht kennen Sie den einen oder anderen in, dem, äh, ja, in der Stadt, äh, sowas stellt der normal Bürger darunter und äh, das muss sich ändern und äh, wir müssen uns öfter zeigen. Genau. Ähm, ich möchte zurückkommen zum mhm. Thema Schule. Äh, und zwar, äh, also ich bin selbst durch meine Schule auf Jugendhack überhaupt äh, gekommen. Äh, mein Informatiklehrer hat äh, das mal erwähnt, dass dieses Angebot gibt in unserer Stadt äh, damals. Und ich äh, bin sehr dankbar, weil sonst wäre ich nie im Leben auf Jugendhack gekommen. Und ja, wenn wir ja, also da braucht man auch viel mehr ähm, Zeigen, was, was für Angebote da gibt. Es gibt schöne Angebote, aber die, die kommen gar nicht zum. Vorschein und da könnte die Schule eine große Rolle spielen. Habt ihr beide Ideen für Anreize, die die Schule setzen könnte oder bieten könnte, um Engagement so ein bisschen attraktiver zu machen oder gerne eben auch die, die Politik selber, die natürlich auch Impulse setzen kann? Also ich denke, dass der erste und allerwichtigste Schritt sein muss, dass ähm, Schulen und vor allem Lehrerinnen und Lehrerinnen das erstmal überhaupt anerkennen und akzeptieren und auch wertschätzen, wenn man sich schon engagiert. Weil ich äh, zu meiner Zeit, ich bin schon lange bei der Jugendverwehr aktiv, hatte immer Probleme, wenn ich mal was machen wollte, dann sei es irgendwie eine Stunde, eine Stunde Sport, ich will gar nicht sagen abzuklemmen, aber zu ersetzen durch mein Engagement. Und manchmal habe ich die Zeit dafür nur mal gebraucht. Und es hat nie auf Zustimmung schon gar nicht, aber auch nicht auf Akzeptanz oder so gestoßen. Ich denke, das ist schon äh, der erste Punkt. Und ähm, ein Anreiz könnte sein, eben wirklich, das hatte ich vorhin schon mal leicht angesprochen, ähm, die Kompetenzen, die die Jugendlichen sammeln, wenn sie sich engagieren, dann auch äh, im Unterricht quasi anzuerkennen und auch zu fördern und zu akzeptieren. Ja, also wir haben auch viel äh, diskutiert, was könnte man machen, um das attraktiver zu gestalten oder zu belohnen. Ähm, heute Morgen gab es eine große Diskussion äh, wegen äh, Rabatte oder Vergütung, äh, Aufwandsentschädigung oder sowas. Und da waren wir in der Arbeitsgruppe uns tatsächlich einig, dass das nicht sinnvoll ist, weil wir tun das nicht fürs Geld oder für diese extra Karte, die man drum trägt. Das ist ein falscher Ansatz. und ähm, wir haben sogar einen Eintrag gehört, dass es sogar in den Recherchen sich ergeben hat, dass es sogar kontraproduktiv ist. Und wir denken, dass die, oder also die Frage war, was könnte Politik tun? Wir denken, dieses eventuelle Fördergeld soll zum Beispiel darin gehen, Strukturen zu schaffen, Grundlagen zu schaffen. Wir haben viel gesprochen, dass Bürokratie ein Riesenproblem ist. Und da könnte vielleicht äh, Fördergelder helfen, einfach diese Barriere abzubauen, äh, die neue Vereine, kleine Vereine durch diesen Weg durchzuleiten, weil das ist ähm, ja für einzelne Personen Qual ist eigentlich. Mhm. Genau. Vielleicht, ähm, Frau Hofmann, da können Sie bestimmt etwas auch zu sagen. Warum kann es auch ein, oder ein Hindernis oder nicht förderlich zumindest sein, wenn Engagement stärker entlohnt wird? was steckt dahinter? Wir haben da in der Kommission lange drüber gesprochen. Schon die erste Frage, wie definiert man überhaupt Engagement? Und das auch vor dem Hintergrund, dass sich die Engagementformen doch immer mehr mischen. Es gibt ja inzwischen auch sehr viel Social Entrepreneurs, die Geld verdienen wollen, aber auf eine gesellschaftlich bereichernde, sinnvolle Weise. Soll man da sagen, das ist kein Engagement oder ist das auch Engagement? Wenn man zum Beispiel eine Crowd-Plattform oder sowas baut und da versucht, Migranten zu vermitteln für freiwillige Arbeit oder sowas, ist das nicht eine Form des Engagements? Also das war eine große Frage und da haben die Leute unterschiedliche Positionen und ich denke immer, so eine Definition kann nicht vom Himmel fallen und natürlich ändert sich das Engagement auch. Aber der grundlegende Gedanke ist schon der, dass es freiwillig ist, dass man ähm, was tut, weil es einem ein Herzensanliegen ist und weil man merkt, dass Engagement, wie wir immer in der Kommission gesagt haben, dass das auch glücklich macht. Ne? Es bereichert einen selber ja so enorm und es ist identitätsstiftend. Und diese Gedanken, dass man sozial handelt, im Kollektiv handelt, die sollten im Vordergrund stehen. Jedenfalls für die Definition des Engagements an sich. Mhm. Frau Kaiser, welche Möglichkeiten sehen Sie denn, Anreize zu schaffen seitens der Politik? Also Vergünstigung haben wir schon gehört, aber auch so ein bisschen kritisch. Was meinen Sie? Ja, also ich denke auch, dass es Anerkennung für Engagement ist. Zum einen natürlich auch mal eine Auszeichnung und auch mal ein Preis, wo man auch mal diejenigen, die sonst oftmals im Hintergrund arbeiten, was sie es gerne machen, weil es ihnen Freude bringt, auch mit viel Herzblut dann auch mal auf eine Bühne gehoben werden und dadurch auch andere wieder motivieren, sich zu engagieren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich denke, bei Preisen und Danke darf es dann nicht bleiben. Also es ist Förderung schon ein wichtiger Ansatz im Sinne von struktureller Förderung. Also gerade auch damit ich eben auch, also oftmals sind Projekte so auf eine bestimmte Zeiträume begrenzt. Wenn es aber zum Beispiel ein Engagement ist, was langfristig, gerade wenn ich über Demokratieförderprojekte spreche, was sich langfristig eben bewährt hat, warum dann nicht auch ein bisschen mehr Planbarkeit ermöglichen, dass ich eine längere, längere, längerfristige Förderung ermögliche. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Oder das Befähige. Also ich sehe auch viel in Fördermitteln, in der Befähigung, dass eben gerade auch, wenn ich Probleme habe mit der Datenschutzgrundverordnung, dass ich auch die Möglichkeiten habe, mir da auch eine professionelle Beratung zu holen, dass ich ähm, damit eben auch keine rechtlichen Risiken eingehe. Und da gibt es ganz viel Unsicherheiten. Und, äh, oder dass ich äh, die technische Infrastruktur versorge, dass die Vereine eben dann auch digital besser arbeiten können und dass es leichter fällt, dass eine Ausstattung auch mit Geräten etc. möglich ist. Also das sind alles so Ansätze, wo ich denke, da ist Förderung ganz, ganz wichtig. Und die neue Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die es ja jetzt gibt, die ist auch in dieser Hinsicht etabliert worden, dass man sagt, zum einen eine Förderstiftung, die eben solche Dinge auch ermöglichen kann und zum anderen aber auch eine Servicestelle sozusagen, die eben auch berät, also gerade Vereine und Verbände, die vielleicht rechtliche Fragen haben, Steuerfragen haben, damit nicht so gut klarkommen oder auch Fördermittel Fragen haben. Was gibt es überhaupt für Fördermittel? Oder wie komme ich da am besten ran? Oder kann mir jemand bei der Antragstellung helfen? Das sind ja oftmals Hürden, die genommen werden müssen. But Bürokratie. Genau. Yeah. Bürokratie ist ein Riesenthema im Ehrenamt. Und das sind so, die sollen auch eine Hilfestellung geben, das besser bewältigen zu können. Bürokratie abschaffen, das ist nicht so einfach, weil. Alle Fördermittel natürlich Steuergelder sind, deswegen gibt es da eben auch viele ähm, rechtliche Hürden, sage ich mal, die man begehen muss. Da muss alles sehr korrekt laufen, wobei ich auch glaube, dass man bei dem einen oder anderen auch durchaus großzügiger mit umgehen kann, im Sinne von, was muss wirklich alles nachgewiesen werden, wie viele Formulare brauche ich dafür. Und da sehe ich auch wiederum, da kommen wir wieder zu so, so einem Kreislauf Digitalisierung als Möglichkeit, das zu vereinfachen gegebenenfalls, um da vielleicht besser die Barrieren auch zu nehmen, sich überhaupt über Fördermittel zu informieren oder auch diese zu beantragen. Und ich habe es auch gemerkt, vor Ort im Wahlkreis, habe ich einen Sportverein unterstützt dabei, eine Flutlichtanlage zu etablieren. Und äh, das ist manchmal gar nicht so, so schwer, ein so großes Projekt dann doch zu bewältigen, wenn man Hilfe bekommt. Wir haben dann uns eben gekümmert und auch beraten und äh, waren dann auch Ansprechpartner. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es auch andere. Ähm, auch Vereinen mit Lottomitteln, die gibt es ja auch vom Land oftmals, da zu helfen. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt, äh, darüber zu beraten und dann eben auch, die machen das alles selber, aber dann trotzdem diesen, diesen, diesen Push zu geben zu können, dass es da was gibt, wo man auch Hilfe holen kann oder Unterstützung. Das ist, glaube ich, dann auch eine gute Maßnahme. Ich bin so ein bisschen bei dem Thema Planbarkeit hängen geblieben und äh, im Zusammenhang auch nochmal mit der Digitalisierung, weil wenn wir uns eigentlich mal gucken, wie Jugendliche heute ihr Leben gestalten, dann hat das eigentlich wenig mit äh, Planbarkeit im weitesten Sinne zu tun. Auch die Grenzen, was ist privat, was ist nicht privat, was ist online, was ist offline, alles verschwimmt miteinander. Ähm, und da ist vielleicht auch die Frage, ob Engagementstrukturen, so wie sie jetzt gestaltet sind, immer die beste Weise. Das bedeutet auch nochmal viel Demokratie, aber ansonsten ist die Gesellschaft wahnsinnig schnelllebig und flexibel. Das, glaube ich, haben wir auch so zwei unterschiedliche Pole, die irgendwie aufeinandertreffen. Und ähm, Abraham, wie siehst du das denn? Also, glaubst du, Engagement könnte noch attraktiver auch für andere gesellschaftliche? Ähm, Gruppen, werden, die bislang vielleicht eben nicht mitgedacht worden sind, wenn Engagement anders gestaltet wäre als im klassischen Verein mit Vereinsstrukturen und Gremiensitzungen und so weiter und so fort? Ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. Also wir, die junge Generation, haben Anspruch darauf, dass alles irgendwie on demand ist, alles ähm, flexibel äh, gestalt, äh, zu gestalten ist und das spiegelt sich in vielen der ähm, Ehrenamtmöglichkeiten äh, nicht wider. Ähm, ich selbst war überrascht, weil Jugendtag ist eher ein positives Beispiel, aber wir haben viele Beispiele gehört, wo, wo es viel an ähm, Strukturen scheitert, weil äh, zum Beispiel der äh, Landesverband über den Kreisverband steht oder ähnliches und dadurch entstehen sowas wie Machtkämpfe oder so. Äh, dazu kommt auch, dass äh, Jugendliche nicht bereit sind, ein sogenanntes Amt zu nehmen, Sachen wie äh, Buchf Buchführung oder äh, halt äh, Protokolle schreiben. Äh, Jugendliche wollen flexible Aufgaben, äh, äh, genau bunte Aufgaben, äh, frei ge das auch freigestalten. Und das ist aktuell nicht überall gegeben. Äh, es gibt auf jeden Fall positive Beispiele, aber das generelle Bild, was ich heute aus der Gruppenarbeit äh, sehen konnte, war eigentlich eher, äh, dass es schwierig ist. Mhm. Frau Hofmann, würden Sie sagen, der ganze Engagementsektor müsste sich dahingehend eigentlich den, der digitalen Welt noch stärker anpassen und eben auch den Dynamiken, die es dort gibt? Also ich fürchte, es geht noch weiter. Das geht nicht nur um den Engagementsektor, das Ehrenamt, sondern es geht auch um alle politischen äh, Beteiligungsstrukturen. Wir sehen ja, das haben wir auch im Gespräch mit den jungen Leuten in der Kommissionsarbeit immer wieder gehört, dass man sich erstens nicht langfristig binden will, zweitens seine eigene Identität halten will. Also diese Idee, mit der wir groß geworden sind, wir Christdemokraten, wir Sozialdemokraten, das ist für junge Leute heute nicht mehr attraktiv, sondern die engagieren sich am liebsten projektförmig und auch nicht nur in einem Bereich, sondern in vielen Bereichen. Und das langfristige Engagement, man tritt heute einer Organisation bei und ist da bis zum Tod, das ist überhaupt nicht mehr angesagt. Und durch das Digitale geht das ja auch. Man kann nebeneinander in verschiedenen Bereichen sich engagieren. Und da müssen sich die Organisationen selber umbauen. Wir sehen das auch in einigen Parteien in Europa, dass die zum Beispiel erlauben, sympathisierenden teilzunehmen an der vorsitzenden Wahl oder dass so wie Republik en Marche Parteien bewegungsförmiger werden. Ähm, ne? Also sich so angleichenden Organisationsformen der jungen Generation. Da findet ein bisschen was statt, aber es ist immer noch sehr zögerlich. Und was, denke ich, auch sehr wichtig ist, wir sehen, dass bei vielen Organisationen die Alten äh, die ganzen Führungspositionen besitzen. Und auch das macht es unheimlich unattraktiv äh, für junge Leute, da beizutreten, wenn sie eben nur Protokoll schreiben dürfen, worauf niemand Lust hat. Mhm. Welche Rolle spielt denn Digitalisierung ähm, im Bereich Engagement, wenn Sie also mal auf den äh, Bundesjugendring schauen? Ähm, ja, das, was Frau Hoffmann gerade auch schon gesagt hat, also natürlich ist die, ist die Digitalisierung Teil des Lebens und mhm. wie wir damit umgehen, spielt im Engagement natürlich auch eine Rolle. Ne? die Vernetzung, das Planen von Aktivitäten, das passiert eben nicht nur in den 90 Minuten oder zwei Stunden in der Gruppenstunde, obwohl die halt aber auch nach wie vor passiert, also zumindest schrumpfen die Verbände oder die Vereine nicht so in dem Maße, äh, wie das so zum Beispiel ja eigentlich äh, anzunehmen wäre, wenn äh, äh, es nur so wäre, dass nur noch projekthaft gemacht wird. Ich glaube, die Mischung ist das. Ne? Also äh, Beispiel auch aus dem, die Naturjugendverbände Natur, äh, so insgesamt, Bundjugend, äh, NABU oder naju äh, das sind zum Teil ja Rückgrade der Fridays-for-Future-Bewegung in den Kommunen, weil da sich die äh, die jungen Menschen, die sich da zusammengefunden haben, weil ihnen Umweltschutz und Klimawandel immer schon ein wichtiges Thema war, ähm, gesammelt haben, ganz klassisch im Verein. Also, sie haben sich jede Woche getroffen und überlegt, was können wir jetzt als nächste Woche oder nächstens machen, wenn wir wegfahren oder wenn wir dieses Jahr was nehmen wir uns vor. Ähm, und daraus ist schon entstanden zu sagen, so das reicht nicht mehr nur, das für einen Ort zu machen. Wir müssen das sozusagen größer machen. Ähm, natürlich sind da auch noch dann ganz viele andere dazu gekommen, die sich eben dann eher projekthaft oder nur temporär bestimmen. Ich glaube, da liegt in so dieser Mischung aus, dass es diese, dass es diese Strukturen schon noch gibt, wo sich auch junge Menschen ähm, ja ganz klassisch noch treffen und planen wollen. Ähm, Öffnen hin zu ähm, Menschen, die dann nur für eine Phase dazukommen. Ähm, das erleben schon auch die Verbände, ähm, dass, äh, ja, dass das passiert und können aber relativ gut auch damit umgehen. Ich meine, äh, du kannst wahrscheinlich am besten aus der Praxis äh, erzählen. Ich kann es immer nur so aus meinem, aus meinem äh, jugendverbandlichen Kontext, ich war in der Pfadfinderbewegung aktiv, sagen: da war das halt immer so. man hat also es war. Man war als Gruppe zwar zusammen, aber natürlich ging es darum, auch mit dann was zu erreichen, sich zu öffnen und zu sagen, wir wollen das aber jetzt erreichen und das kann man nicht alleine, dazu brauchen wir andere Mitstreiterinnen. Und ich glaube, diese Mischung, die wird auch noch eine Weile tragen. In die Zukunft können wir alle nicht wirklich gucken, ob das sich das mal irgendwann vollständig auflöst, aber im Moment jedenfalls ist die Beobachtung, dass dieses Miteinander von bestehenden Strukturen und dass die sich öffnen hin zu projekthafter Zusammenarbeit, ähm, ja das ist was zumindest im, im Bereich vom jungen Engagement, also ich gucke jetzt ja wirklich, oder wir gucken ja nur aufs junge Engagement und jetzt nicht äh, aufs, aufs ältere Engagement ähm, jetzt schon tut und glaube ich nicht so ganz unerfolgreich ist, also zumindest es schrumpfen ja, das sagt ja der Bericht auch, die Zahlen schrumpfen ja nicht massiv bei jungem Engagement, sie bleiben ja eher stabil bei einer abnehmenden Zahl von jungen Menschen, die, äh, die da sind und das zeigt ja die kühne These aufstellen, es wächst sogar, ja. äh, weil, weil äh, sozusagen die, die Zahl sinkt, aber das Engagement stabil bleibt. Ja. Aber die Formen ändern sich definitiv. Aber haben, du möchtest ja mit digitalen Tools die Welt verändern. Ähm, so hat sich das ja auch Jugendhakt unter anderem auf die Fahnen äh, geschrieben. Was glaubst du denn, diesen ganzen Umständen, Jugendliche äh, wollen flexibler sein, sie wollen vielleicht nicht unbedingt einer Organisation beitreten müssen, sondern sich vielleicht auch nur zeitlich ähm, für einen bestimmten Rahmen engagieren. Welche Möglichkeiten siehst du da eben bei digitalen Tools? Wie können die diesem Umstand auch noch Rechnung tragen? Ja, also digitale Tools können ähm, erleichtern, dass man überhaupt ein Angebot findet. Das habe ich auch oft als äh, äh, Problem gesehen, dass, dass man überhaupt äh, was findet und da können digitale Plattformen helfen. Es gibt manche von vielen Bundesländern, sind aber nicht einheitliche und ich war auf manche heute Morgen und da gibt es manchmal äh, schöne Seiten, aber mit null Angebote und äh, äh, bis jetzt scheitert man daran, dass man irgendwann, wenn man sich für irgendwas entscheidet, dann muss man einen Antrag stellen oder mit einem Sachbearbeiter schreiben und das ist, ähm, da kehren wir zurück zu der äh, Bürokratie, also Technologie ist da und könnte, könnt, also ich kann mir vorstellen, dass man alles online machen kann und ähm, ja, den Angebot findet und bucht zeitlich flexibel, ähm, genau, aber da stoßt man auf Problem der Vereinheitlichung, das ist die eine Sache und äh, das ist natürlich schwierig in Deutschland ähm, ja, weil, wir, weil jedes Bundesland für sich äh, was macht, aber ich sehe ein anderes Problem und das ist, ähm, genau das ist eher das, ähm, oh, ich habe den Faden ein bisschen verloren. Ähm, Vielleicht ja, genau, fällt du gleich wieder ein, ich würde die Frage kann, noch einmal ja, weitergeben an Frau Hofmann, und zwar auch im Engagementbericht haben Sie sich damit äh, beschäftigt, welche Rolle eben äh, soziale Netzwerke und digitale Tools spielen können. Wie können denn noch besser junge Menschen oder können sie tatsächlich noch besser ähm, erreicht werden über eben TikTok, Instagram, dort, wo eben junge Menschen sich ja auch bewegen, wo sie eben, eben nun mal sind? Ähm, generell beobachten wir ja, dass die alte Grenze zwischen Privatleben und öffentlichem Leben, zwischen Unterhaltung und Politik, das verschwimmt ja immer mehr. Und gleichzeitig sehen wir, das finde ich ist auch ein sehr interessanter Punkt, dass mit dem digitalen, die Beteiligungsschwellen enorm gesunken sind. Heute zählt eben auch das Zeichnen einer Petition oder Weiterreichen einer Petition als so ein Mini-Akt des politischen Engagements. Und davon findet man immer mehr. Und das erlaubt es auch Leuten mit einem ganz knappen Zeitbudget, sich zu beteiligen, die das vorher vielleicht nicht gemacht hätten. Also das Digitale schafft so einen Raum, mit neuen Möglichkeiten. Und das nutzen die Leute auch, aber wie gesagt, im sozial ungleichen Maße. Okay. Jetzt hat er es wieder. Jetzt habe ich den Super. Punkt wieder. Und zwar, ja, wir haben gesagt, ja, digital kann vieles machen. Was es nicht machen kann und was wir sonst anders lösen müssen, ist die Einstiegshürde, die große Schwellen, die gerade sind. Es ist schon gut, wenn ich was online buchen kann, flexibel das gestalten kann, aber wenn ich erst 40 bis 100 Stunden Ausbildung mache, bis ich irgendwas machen muss, zum Beispiel bei, bei dir hast du erwähnt, dass man sehr lange Ausbildung machen muss, bei Feuerwehr verstehe ich das, aber bis, bei vielen anderen, ähm, ne, da kann man ein bisschen diese Schwelle abbauen, weil ähm, Jugendliche haben einfach den Anspruch, dass man gleich was tut, diese Hands-on-Mentalität, das fehlt auch und da reicht nicht die Digitalisierung alleine, da muss man strukturell was ändern, man muss ähm, äh, einfach äh, kleine Aufgaben gestalten, die jeder machen kann und dadurch steigern, ähm, das lösen wir in Jugendhack ziemlich gut, dass man ähm, eintägige Ausbildung für einen Mentor machen muss, äh, wo die wichtigsten Sachen ähm, äh, gelernt werden und äh, den Rest lernt man bei Doing. Man wird begleitet von anderen erfahrenen Mentoren und dadurch konnte ich schon seit meinem ersten Event schon was machen und deshalb bin ich dort auch geblieben und das ist nicht immer der Fall, wenn man diese riesige Schwelle hat beim Anfang. Ja, Zustimmung, was die Schwellen angeht. Und in der Tat gibt es da sicherlich Probleme. Wir haben jetzt eben über Förderung. Also was kann Politik tun? Sehr viel wird dann über Förderung gesprochen im Sinne von finanzielle Unterstützungsstrukturen schaffen. Unbestritten wichtig. Und das ist die Basis, gerade im jungen Engagement. Ich sagte es ja eben schon. Also dass die jungen Menschen haben selber nicht die, die Mittel um sich das selber zu organisieren die brauchen da gesellschaftliche Unterstützung da kann Politik machen aber genau diese Punkte der also was was ja auch Politik machen kann nämlich Rahmen setzen Gesetze beschließen die das auch leichter machen ist auch ein Punkt über den man reden muss weil in der Tat ist es so ähm, man, man sieht es ja auch bei Jugendhakt, ne? es ist eben nicht, jeder sitzt alleine vorm Rechner, sondern man schließt es zusammen und die großen Events und da, wo Jugendhakt, sage ich mal, erfolgreich ist, ist, wenn man sich in der Messerhalle trifft und sozusagen die Computer wirklich zusammenstöpselt und da ist und sich nebenbei trifft und dann sind wir wieder ganz schnell bei dem Engagement, was ganz schnell auch wieder zu so einer Form von Verfestigung kommt. Ne? Aber es gibt ja in der Tat dann Ortsgruppen von Jugendhakt, wo dann eben Leute wie du oder andere mehr Verantwortung übernehmen zum Teil aber auch um gesetzliche Auflagen und gerade in der Jugendarbeit, in der Jugendverbandsarbeit, ist es halt einfach enorm. Der ganze Kinder- und Jugendschutz, der beachtet werden muss, wo es Leute gibt, die dann achten, dass das Gesetz eingehalten wird. Die ganzen Fragen, über die wir diskutieren, von Missbrauch. Also Mechanismen entwickeln, damit eben sowas nicht passieren kann. Dafür, also Das sind Auflagen, zu Recht Auflagen, die Engagementstrukturen auch nachweisen, transparent nachweisen, erfüllen müssen. Dafür braucht es aber Leute, die sich darum kümmern. Also das, ein Verband oder eine, eine, eine Engagementstruktur stirbt dann, wenn keiner Lust hat zu sagen, ich kümmere mich um das, ähm, um die, um die Harm-Geschichten, um, um die Awareness de, der Leute, um dass es denen gut geht, dass, dass der Rahmen stimmt und leider braucht es dann eben, weil es auch dafür Gesetze gibt, ähm, Möglichkeiten. Es gibt ja abstruse Dinge. Ich, ich bin noch weggefahren, da haben wir wirklich selbst gekocht in unserer Lagerküche. Wenn heute mehr als 20 Leute wegfahren muss die Küche ähm, den, äh, den Anforderungen einer einer Großküche genügen ja da ist nichts mehr mit äh, wir spülen morgen das muss alles das sind gesetzliche Auflagen wenn dann da was passiert in dem Feuerwehrcamp in dem Pfadfindercamp mit Lebensmittelgefahr dann hat jeder verantwortliche Gruppenleiter so richtig Alarm ne? also und die Auflagen zu erfüllen da kann Politik schon was machen, wenn du nix, weil ich glaube, du kennst es und das hören wir aus, aus allen Verbänden. Und das sind die banalen Dinge, die man vergisst und das zählt zum Engagement. Das sind die wesentlichen Punkte von Engagement, sind dieses gemeinsam wegfahren, Abenteuerleben, bei Jugendtag, eben sich an dem Wochenende zu treffen und äh, zusammen zu sein. Das, ist, das macht Engagement im Kern nochmal viel aus und ähm, es wird erschwert, mehr und mehr, immer wieder. Also was man jetzt ja sicherlich generell festhalten kann das zielt genau in diese Richtung ist, dass die Freiheiten, die Jugendliche genießen, abgenommen haben, wenn man das zumindest begreift als freie Räume, in denen man sich einfach nur entfalten kann, in denen man einfach nur sein kann, weil die Schule ist ein tag und die ist durchdekliniert, weil man eben nicht mehr einfach drauf loskochen kann, wenn man mit 20 Leuten wegfährt und so weiter und so fort. Gibt es dafür Politik, auch einen Hebel, um nochmal anzusetzen, diese Freiräume für Jugendliche auch wiederherzustellen, weil sie sind natürlich auch total wichtig, um sich zu entwickeln. Und ähm, die sind ja nicht nur für Engagierte wichtig, sondern eigentlich für jeden Jugendlichen sind ja genau diese Räume wichtig. Ja, also bevor ich darauf antworte, will ich noch noch schnell sagen, dass ich glaube, also Digital, ähm, Digitales kann nicht das Physische nur ersetzen. Ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man engagiert ist, gerade auch bei der äh, Jugendfeuerwehr zum Beispiel, aber ich glaube auch bei dir ist es das so, dass du auch gerne die Leute triffst und noch mal persönlich mit denen sprichst. Und das macht ja dann wirklich auch Engagement in der Organisation auch nochmal aus oder auch in der Bewegung. Selbst da, wenn ich Gleichgesinnte auch mal physisch treffen kann, mit denen erzähle, das gibt ihnen nochmal mehr Nachhall und da bin ich vielleicht auch länger bereit, mich zu engagieren in diesem Rahmen als in einem anderen, also nur online. Und ich glaube aber wichtig ist schon, dass wir durch digitales neue Freiräume wieder schaffen können. Deswegen sind wir auch in der ressortübergreifenden Strategie des Bundes, Digitalstrategie auch dabei, da Qualitätsmerkmale auch zu erarbeiten, wie das gehen kann. Die letzte Frage noch? Also kann und mit den Freiräumen? Ja, das eben das Digitale, okay. das Jugendbeteiligung zu stärken, dann eben über diese Mechanismen mhm. und zum anderen, was ich auch kommunaler Ebene gut fände, wenn es ein Jugendbudget geben könnte, wo eben im Haushalt beschlossen wird, so, und so eine Summe ist für Jugendverbände und Organisationen zur Verfügung, mhm. damit eben Hands-on-Mentalität, damit eben auch mal was ausprobiert werden kann, ohne dass man großartige Anträge schreiben muss. Ich würde gerne noch auf das dritte Thema ähm, unseres heutigen Tages eingehen wollen, das ist das Thema Diversität. Ähm, Frau Hofmann, Sie haben in dem Workshop zu Diversität mit drin gesessen und es wurde vor allen Dingen sehr viel darüber diskutiert, was denn Diversität überhaupt eigentlich ist, denn auch schon alleine da herrschte keine Einigkeit. Ähm, zu welchem Schluss sind Sie jetzt gekommen? Also da herrschte tatsächlich bis zum Schluss keine Einigkeit, weil Diversität ist ja in unserer Diskussion heute sehr positiv besetzt, aber das liegt daran, dass dieser Diversitätsbegriff zu einem gewissen Grad auch selektiv ist. Er schließt bestimmtes ein bestimmtes Spektrum von Diversität schließt er schlicht aus. Wir denken nicht an Extremisten, wir denken nicht an äh, äh, Klimawandelskeptiker, ähm, an, an Hate Speech, all das schließen wir aus, sondern wir haben ein gewiss, eine gewisse Vorstellung von Diversität. Aber daraus ergibt sich natürlich die Frage, wer definiert das, was gute Diversität ist und und was schlechte Diversität ist. Man kann so prinzipielle Standpunkte vertreten, wie alles, was Demokratie fördernd ist, das unterstützen wir auch. Aber in der Praxis ist das natürlich schwer abgrenzbar. Stichwort AfD. Ich glaube, das illustriert es ganz gut. Das hat, daran hat sich das unter anderem festgemacht, ja. Und ähm, trotzdem, wenn wir vielleicht mal von dieser, ich nenne es jetzt mal positiven Diversität ausgehen, wenn wir die fördern wollen. Was sind jetzt die zentralen Lösungsansätze oder was könnten zentrale Lösungsansätze sein, um eben zum Beispiel, das erleben wir und wissen wir auch aus dem Engagementbericht, Menschen auch mit geringerer Bildung zum Beispiel mhm. ins Engagement zu bekommen, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte ins Engagement zu bekommen. Also zunächst mal finde ich diesen Punkt sehr wichtig, dass man ja Diversität, darunter kann man Arm und Reich äh, im Bildungsbereich verstehen, da kann man verschiedene ethnische Hintergründe verstehen oder Geschlechterdiversität, also der fächert sich in vielen Dimensionen aus der Begriff. Das finde ich schon mal sehr wichtig, dass man da, nicht schmalspurhaft denkt. Und dann haben wir so eine Reihe von Vorschlägen besprochen und einige davon fand ich so schön, dass ich die auch gerne nochmal wiedergeben würde. Nämlich zum Beispiel kam der Vorschlag, dass wir neue Narrative fürs Deutschsein brauchen. Mhm. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen, dass man nicht so einer blut und boden vorstellung verfällt, sondern Deutschsein so verschiedenartig denkt, wie wir heute ja auch sind in vielen Regionen. Das war eine Idee und das ist vielleicht auch deshalb nicht nur so eine romantische Idee, weil ja öffentliche Diskussionen sehr stark definieren, wie wir die, wie wir die Welt wahrnehmen. Insofern dass ein geteiltes Verständnis von Deutsch sein, das Vielfalt positiv mit einbindet, das finde ich einen ganz tollen Vorschlag. Und dann ging es in der Diskussion sehr viel um Räume und Infrastrukturen. Infrastrukturen zum Beispiel für gesellschaftliche Minderheiten, wo die sich auch treffen können, sei es Cafés für Geflüchtete und Migrantinnen, aber auch Veranstaltungen, ähm, sowas ähm, wie die jungen Migranten, die hatten offenbar gerade ein, äh, so eine Jahres so eine, äh, Bundeskonferenz und die Leute, die daran teilgenommen haben, für die ist das ein wichtiges Event gewesen, auch weil sie viele Menschen mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund getroffen haben. Und mit den Räumen, das war eher ähm, so, so metaphorisch gemeint, dass ähm, Minderheiten, damit sie sich überhaupt beteiligen, Räume brauchen, in denen sie sich wohlfühlen, um zu lernen, sich auszudrücken. Räume, das können virtuelle Räume sein, wo man ähm, die Vertreterin äh, der eigenen Minderheit trifft, aber es können natürlich auch physische Räume sein. Und darüber, wie die auszugestalten wären, solche Räume, ähm, das hat ja das kann rechtliche, finanzielle, aber auch normative ähm, Fragen betreffen, damit sich Leute wohlfühlen können. Darüber haben wir gesprochen. Abraham, würdest du denn sagen, Jugendhakt ist so ein Raum für dich gewesen, um sozusagen auch deine persönliche Stimme oder auch vielleicht deine politische Stimme zu finden? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, in Jugendhakt verfolgen wir nicht den Ansatz, dass wir so diese Räume schaffen, wo wir sagen, ja, das ist ein Raum für zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund oder so, dann sagen wir, das ist für alle und äh, wir versuchen möglichst zu betonen, dass es für alle ist, äh, trotzdem, äh, ja, verhältnismäßig sind äh, die Leute, die sich bei uns nicht trauen, immer, immer äh, niedrig, also das heißt, wir, wir versuchen ständig Leute, äh, ja, zu motivieren, mitzumachen. Es, es ist nach wie vor schwierig und ähm, ich, ich weiß persönlich noch keinen guten Ansatz, wie man das Problem angehen kann. Äh, wir schaffen die Struktur auf jeden Fall bei Jungen Tag. Ich habe äh, davon profitiert, ich habe mich wohlgefühlt, ich habe eine Community gefunden, wo ich mich ausdrücken äh, und äh, entfalten konnte. Ähm, genau, aber selbst bei mir scheitert es, zu, zu sagen, okay, diesen Ansatz äh, spricht jeder an, weil jeder ist dann anders und jeder hat seinen eigenen Hintergrund und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem, das wir angehen müssen ähm, genau, und Lösungen finden sollen. Ich glaube, du wolltest das ergänzen, Annemiek, oder? Okay, das sah so aus, das Mikrofon zuckte schon so. Frau Kaiser, ich habe eine Frage noch an Sie und zwar, ähm, was nämlich auch immer schon wieder in dieser Diskussion angeklungen ist, also man hat ja auch was vom Engagement, also ähm, zum einen natürlich ähm, einen erweiterten Erfahrungshorizont, aber man bildet eben auch Netzwerke, die Bestand haben. Also Herr Scholl hat zum Beispiel gesagt, ich war bei den Pfadfindern und äh, da bestehen bis heute eben gute Kontakte. Und so bilden sich ja auch Netzwerke aus, die einem durchaus hilfreich sein können, auch über lange Strecke sozusagen hinweg. Ist das etwas, was auch ein Anreiz sein kann, wenn man das, diese, diese Netzwerke noch stärker hervorstellen würde, um eben Menschen auch ins Ehrenamt zu bekommen, die vorher noch nicht so darüber nachgedacht haben? Also das Thema Netzwerk und sich kennen über lange Zeit hinweg, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das nochmal deutlich zu machen, ich glaube, gerade in den Sicherheitsorganisationen, wo das Ehrenamt ja auch eine ganz wichtige Rolle für unser ganzes Land spielt, also Feuerwehr, THW, wo ich ja auch engagiert bin, das ist wie so eine Familie am Ende. Das sind ja auch teilweise gerade in dörflicheren Strukturen oder kleineren Orten, die halten dort noch das Gemeinwesen vor Ort aktiv. Das macht den Ort lebendig, die organisieren die Feste gemeinsam, die, die es dort gibt. Das ist ein zentraler Aspekt, glaube ich, dass man, selbst wenn man vielleicht auch mal in der Familie zu Hause Stress hat oder so, dort findet man dann wieder auch mal jemanden, mit dem man mal quatschen kann, mit dem man reden kann. Und das ist eine Organisationskultur die sich dann auch weiterträgt, wenn ich dann vielleicht die, den Ort wechsle, weil ich ein Studium anfange oder weil ich eine Ausbildung mache woanders oder weil ich einen Job woanders finde. Ich gebe dort auch wieder eine Feuerwehr, da kann ich wieder hingehen und irgendwo habe ich eine gleiche Wertevorstellung. Ich kann mache das gleiche Engagement wieder, man weiß, wofür man das tut und man tickt auch in gewisser Weise ähnlich. Und Das ist jetzt nur das Beispiel, aber das kann ich auch bei anderen größeren Organisationen und Verbänden dann eben auch finden, wenn ich mich jetzt für Menschenrechte einsetze und bei Amnesty International zum Beispiel aktiv bin. Also muss ja jetzt nicht nur die Sicherheitsorganisationen betreffen. Das hilft ungemein und äh, gerade eben auch Strukturen auch in ähm, ich mal, kirchlichen Gemeinden, das ist auch ähnlich. Und ich denke schon, dass einem das hilft, äh, über längeren Zeitraum eben irgendwo auch wieder in seinem Ehrenamt anzukommen und seinem Engagement sich wiederzufinden und auch sich zu stärken. Und irgendwie trifft man doch den einen oder anderen, die ein oder andere, weil wieder durch dieses Engagement, also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt ähm, ähm, für Demokratie und Courage, wo ich auch aktiv bin, dann ich daran denke, diejenigen, die das damals gegründet haben, die finden sich heute in ganz Deutschland teilweise wieder, weil die Strukturen sich eben ausgeweitet haben über die Bundesländer und da findet man immer wieder Anknüpfungspunkte und ich glaube schon, dass einem das irgendwie auch. Gefühl gibt, irgendwo auch wieder Heimat zu finden, weil man in so einer Organisation groß geworden ist, auch wenn man vielleicht in einem ganz anderen Ort dann lebt. Wir haben ja auch schon über Räume gesprochen und ich habe mich gefragt, wenn wir das jetzt mal auf den Bundesjugendring denken, unter dem ja sozusagen diverse Organisationen drinstecken, macht es Sinn, wenn man noch mehr Menschen ansprechen möchte, dass man jeweils eben eigene Räume, Schrägstrich eigene Organisationen für bestimmte Menschen mit bestimmten Interessen findet? Oder müssen sich die Vereine als solches öffnen, um eben Menschen mit Migrationsgeschichte oder was auch immer, ähm, noch stärker in die, in die äh, Vereine integrieren zu können? Ich hoffe, das war verständlich. Ja, <lacht> den Spagat oder die Gratwanderung, je nachdem, wie man es dann bezeichnen will, mhm. glaube ich, machen schon die... Organisationen äh, immer wieder, weil, weil es ähm, eher im Idealzustand ist es ja, ist ja ein Verband eh erstmal der, der sich nur zusammenfindet, weil da ein paar Leute aufgrund einer Wertehaltung oder einer Sache, die man erreichen will, zusammenfinden, entweder langfristig oder kurzfristig, äh, um was zu erreichen. Das ist so der ist ja für Engagement immer der Kristallisationspunkt. Und dann verfestigen sich, weil es immer mehr gibt, die das Gleiche wollen. Ähm, werden dadurch, daraus Generationen und dann vielleicht irgendwie Verbandsstrukturen, die sich in einer gewissen Weise verfestigen ähm, und einfach auch da sind. So. Die müssen natürlich immer offen bleiben und offen sein und auch was dafür tun, also vor allen Dingen reflektieren, sind wir es noch, ähm, sprechen wir noch die Sprache oder entwickeln wir uns sozusagen zu einem, ähm, entwickeln wir ein Sprech, wo uns niemand mehr außen versteht und verkapseln wir uns dann damit auch äh, und haben keine Zugänge mehr. Ich glaube, das, das machen auch gerade Jugendorganisationen machen das eigentlich permanent und dauerhaft. Also weil auch immer wieder neue Leute dazukommen. Es ist ja nicht so, dass dann da Generationen irgendwie sind. Natürlich gibt es alte Gruppenleiter, auch die 40, 50, 60 sind. Die braucht es auch gelegentlich, um so eine Stabilität vielleicht zu schaffen. Aber es sind eigentlich auch in Jugendverbänden immer, immer junge Leute. Das ist so das eine. Und natürlich braucht es aber auch, und Sie hatten es ja eben auch gesagt, ähm, es braucht auch immer diesen, diesen Punkt des Gemeinsamen. Deswegen gibt es auch mit Recht und sinnvollerweise Organisationen, die eben äh, sich des Migrantischen äh, bewusst sind und ihre Kultur pflegen in, in ihrem Engagement. Und dann gibt es die, die ähm, ähm, ja, sich da entsprechend öffnen, weil sie der Sache willen was machen. Und ich glaube, diese Mischung, das ist in der Tat eine Herausforderung für alle Strukturen, immer wieder offen zu sein, sich, sich zu hinterfragen. Ich kann aber zumindest so aus der Beobachtung des Feldes der Jugendverbandsarbeit sehen, dass, ich, dass diese Frage auch strukturell gemacht wird. Und da kommen wir als Bundesjugendring ja ein Stück weit ins Spiel, unsere Rolle dann auch zu vernetzen. Also diese Diversität an Verbänden, die bei, beim Bundesjugendring äh, Mitglied sind, ähm, aus eigenen Stücken, die werden ja nicht gezwungen, sondern die kommen ja und sagen, wir möchten hier mitmachen, weil wir jugendpolitisch was gemeinsam erreichen wollen. Ähm, äh, da ist sicherlich Aufgabe von so Dachstrukturen oder auch Überorganisationsstrukturen die Vernetzung möglich zu machen, es zu öffnen zu, und diesen Reflexionsprozess mit zu unterstützen. Damit jeder selbst sein kann und trotzdem aber ähm, immer wieder auch sieht, wie offen man sein und bleiben muss. Eine, ein Gedanke noch dazu, der mir nämlich hängen geblieben ist, auch von unserer Diskussion heute am Vormittag schon von äh, Noura Hamuda. Die hat gesagt, ähm, ich möchte – und sie sprach da sozusagen so stellvertretend für ähm, eben die Menschen anderer Hautfarbe – Sie möchte gerne eingeladen werden, weil Menschen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, eben eher das Gefühl haben, sie sind eh nicht gewollt und dass sie glaubt, Menschen müssen explizit auch eingeladen werden. Was halten Sie davon? Ja, das ist ein guter Gedanke, nur den kann eine Organisation von oben nicht steuern. Die muss halt vor Ort passieren, weil die Einladung erfolgt ja nicht, ich sage mal, in das Gremium des Bundesjugendrings beim Vorstand zu sein, sondern die Einladung erfolgt ja bei der Jugendfeuerwehr, bei den Pfadfindern, bei der Naturschutzjugend. Und da erlebe ich schon auch die Verbände, dass sie diese Offenheit haben, weil sie sprachen ja eben Diversität an und glaube schon, dass es ja ein großer Teil Engagierter ist, die eben dafür sich auch einsetzen und engagieren, dass die Gesellschaft offen bleibt, dass sie divers sein kann. Ähm, ja und das Einladen ist, natürlich, ich glaube das passiert, wo man drüber schauen muss, ist dann auch im Dialog mit Menschen, die eingeladen werden wollen, wie man denn so einlädt, dass man nicht ins Fettnäpfchen tritt oder gleich sozusagen wieder ausladend ist bei dem Versuch, Menschen einzuladen. Das sind sicherlich Prozesse, die man, die, wo, man, wo alle noch lernen können, aber da gibt es glaube ich auch nie die Standardantwort, weil die, die eine Person möchte eben so eingeladen werden und die andere auch von mir aus callert oder sonst was, aber anders. Das ist halt einfach auch schwer, das geht glaube ich wirklich nur durch Begegnung mitnehmen und am Ende für die Sache, für die man da eigentlich eintreten will, zusammenzukommen. Und dann spielt nämlich auch Hautfarbe oder Bildungshintergrund und so nicht die zentrale Rolle. Wir müssen leider schon so langsam zum Ende kommen. Ich würde gerne noch einen kleinen Ausblick wagen äh, mit Ihnen, Frau Hofmann. Ähm, nun haben wir also den dritten Engagementbericht schon eine Weile draußen. Ähm, es haben auch viele eben dieser Art Veranstaltungen stattgefunden, um also auch eben das Thema nochmal zu reflektieren. Was würden Sie jetzt sagen? Wie muss es weitergehen, gerade in Bezug auf die Forschung? Wo muss noch genauer hingeschaut werden? Also zum einen ist uns aufgefallen, wie schlecht die Datenlage ist. Wir haben ja selber Erhebungen auch deshalb angestellt, weil wir so wenig wissen über das Leben der jungen Leute und wie sie sich im Digitalen bewegen, das ist eher anekdotisches Wissen. Wir haben uns vorgestellt, dass es schön wäre, dass wenn die Fragen, die wir angestellt haben, also ne, wie bewegst du dich im Internet, Denk, traust du dir zu, Spam zu erkennen äh, oder nicht? Äh, wonach suchst du, was machst du? Dass es schön wäre, da längere Zeitreihen äh, herzustellen und sowas kontinuierlicher zu beforschen, eine bessere Datenlage zu haben, das wäre schon mal gut. Das Thema Anerkennung bleibt ein großes. Die junge Generation engagiert sich, aber sie tut es nicht immer so, wie es von ihr erwartet wird. Ne? Ich habe es schon angesprochen, sie tritt womöglich nicht mehr Parteien bei, aber das heißt nicht, sie sind unpolitisch. Sie sind auch sehr viel stärker themenspezifisch unterwegs, was aber langfristig auch wieder ein Problem darstellt. Ne? Weil wer integriert diese Themen, wenn jeder nur auf Klimawandel oder Migration guckt, aber nicht mehr darauf, wie man sowas integriert in ein Programm. Das sind schon, da ergeben sich viele große Fragen draus. Und es wäre schön, wenn wir da mehr beobachten, und auch mehr Orte schaffen, wo sich Jung und Alt auf Augenhöhe begegnen können. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Dialogtag nochmal äh, erneut zwischen Jung und Alt, glaube ich, kann nie schaden. Also ich danke sehr für diese Runde. Ich danke auch äh, sehr eben für den Dialog. Frau Hofmann, Herr Scheu, Frau Kaiser und natürlich an euch beide, an Anne Annemieke und Abraham. Und damit sind wir auch am Ende angekommen des heutigen Tages, des Dialogtages. Ich möchte mich auch noch recht herzlich bedanken bei unserem Medienpartner AlexTV, bei unserem Förderer natürlich, dem Bundesfamilienministerium und auch bei der Produktion dafür, dass wir heute überhaupt senden konnten bei der Kooperative. Und herzlichen Dank natürlich auch ans BUM dass wir hier sein dürfen in diesen wunderschönen Räumlichkeiten in Berlin-Kreuzberg. Alle Infos zum dritten Engagementbericht gibt es auch auf entsprechender Website dritterengagementbericht.de sowie auch eine Zusammenfassung nochmal zu dieser Veranstaltung und diesem Dialogtag. Und damit kann ich nur ermutigen, ins Engagement einzusteigen und vor allen Dingen im Dialog zu bleiben. Und auf Wiedersehen!